Klar, Sie können Ihre Präsentation auch ganz ohne zusätzliche Medien halten. Mit dem Begriff Medium ist in der Kommunikationstheorie etwas Vermittelndes gemeint. Das Medium transportiert also die Information. Und das wichtigste Medium in einer Präsentation sind ohne Frage Sie selbst. Warum macht es aber dennoch Sinn, über den Einsatz zusätzlicher Medien in Präsentationen nachzudenken? Ein gut geplanter und auf die Inhalte und Ziele abgestimmter Medieneinsatz hat sowohl für das Publikum als auch für Sie als vortragende Vorteile. Im Lehr-Lern-Kontext werden Medien meistens genutzt, um Informationen zu visualisieren. Den Personen in ihrem Publikum können Visualisierungen helfen, den Überblick zu behalten. Gute Visualisierungen unterstützen die Informationsaufnahme und verbessern das Verständnis. Die Forschung zeigt zudem, dass Visualisierungen das Behalten und den Transfer verbessern können. Und auch für sie als Vortragende bieten Visualisierungen Vorteile. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man. Und tatsächlich reduzieren Visualisierungen oftmals den Erkläraufwand einerseits und verbessern Klarheit und Verständlichkeit andererseits. PowerPoint-Slides, vorbereitete oder teilweise vorbereitete Flipcharts, Handouts oder andere Medien transportieren zudem nicht nur Informationen zum Publikum, sondern liefern auch Ihnen einen Leitfaden für den Vortrag und wichtige Stichworte zum Thema. Insgesamt lässt sich also festhalten, der Medieneinsatz und gute Visualisierung reduzieren auf beiden Seiten Unsicherheiten. Sie haben zumindest das Potenzial dazu. Damit die Potenziale ausgeschöpft werden können, ist es sinnvoll, einen Blick in die Kognitionsforschung zu werfen, die wichtige Erkenntnisse zu den Gelingensbedingungen des Medieneinsatzes liefert. Schauen wir uns an, ob und wie verschiedene Medien geeignet sind, um das Erreichen der Vortragsziele zu unterstützen, ist die wichtige Frage, wie wird von diesen Medien die Info vermittelt und auch, wie ist die Information kodiert, zum Beispiel als Bild, als Schrift oder als gesprochenes Wort. Wir müssen uns aber auch die Empfängerseite anschauen. Wie viel kann der Mensch verarbeiten? Mit welchen Sinnen wird die Information aufgenommen? Die kognitive der Lernforschung ist der Frage nachgegangen, wie die Antwort auf diese Fragen das Verstehen und Behalten beeinflusst. Schauen wir uns ein Beispiel an. Nehmen wir als Beispielmedium diesen Videovortrag. Sie hören mich sprechen? Die Informationen in diesem Video sind also als gesprochene Sprache kodiert. Zudem zeige ich Ihnen gerade weitere Informationen als Bild. Wir halten zur Kodalität also fest, dass die Infos als gesprochene Sprache und grafisch kodiert sind. Die Informationen treffen auf Ihre Sinnesorgane. Die Antwort auf die Modalitätsfrage lautet also, dass die Informationen über Ohren bzw. Hörsinn und Augen bzw. Sehsinn aufgenommen werden. Ständig treffen zahlreiche Informationen auf unsere Sinnesorgane. Versuchen Sie einmal, Ihre Umgebung ganz bewusst wahrzunehmen. Hören Sie draußen einen Vogel singen oder ein Lüftergeräusch von Ihrem Rechner? Steht auf dem Bildschirm ein Markenname oder ein Symbol? Damit wir Sinneseindrücke bewusst wahrnehmen können, müssen wir ihnen Aufmerksamkeit widmen. Die Informationen müssen erst einen Wahrnehmungsfilter passieren. Die bewusste Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen erfolgt laut der Informationsverarbeitungstheorie im Arbeitsgedächtnis. Informationen, die von außen kommen, können im Arbeitsgedächtnis bewusst verarbeitet werden. Und auch die vielen Inhalte aus unserem Gedächtnis, dem Langzeitgedächtnis, werden uns nur bewusst, wenn sie im Arbeitsgedächtnis verarbeitet werden. Die Inhalte unseres Gedächtnisses helfen uns, neue Informationen zu interpretieren und zu verstehen. Im Arbeitsgedächtnis werden neue Informationen mit den Gedächtnisinhalten verknüpft. Im Arbeitsgedächtnis findet also das Lernen statt. Das Arbeitsgedächtnis ist zentral für unser Lernen. Das Problem ist nun aber, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses sehr begrenzt ist. Hier können nur wenige Sinneinheiten gleichzeitig verarbeitet werden. Hier befindet sich also eine weitere Engstelle im Informationsverarbeitungssystem. Das ist nun im absoluten Schnelldurchlauf die Theorie der Informationsverarbeitung, die den Prozess des Lernens in der kognitiven Lernforschung beschreibt. Die interessante Frage ist aber nun, welche Schlüsse können wir daraus für die Gestaltung von Medien ziehen? Aus der Informationsverarbeitungstheorie können verschiedene Schlüsse zur Gestaltung von Präsentationen gezogen werden. Diese Multimedia-Prinzipien sind in der Forschung auch gut belegt. Bildinformationen sind Textinformationen beim Lernen überlegen. Verwenden Sie also möglichst bildstarke Folien, unterstützen Sie Ihre Präsentation zum Beispiel auch mit Flipcharts oder Plakaten. Multimedia ist einem einzelnen Medium überlegen. Statt nur zu sprechen, Macht es also Sinn, zusätzlich zu visualisieren, sei es als Folienvortrag an der Tafel auf Flipchart oder durch Zeigen von Anschauungsobjekten. Bilder funktionieren besser mit gesprochener Sprache als mit geschriebenem Text. Daraus folgt, vermeiden Sie eher ausführliche Beschriftungen. Präsentieren Sie zusammengehörige Informationen in zeitlicher und räumlicher Nähe. Vermeiden Sie also, dass die Studierenden Informationen unnötig einander zuordnen müssen. Lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf die relevanten Informationen. Schubsen Sie diese also zum Beispiel durch Zeigen, Markieren oder durch Ihre Stimme in das Arbeitsgedächtnis. Und unterstützen Sie die Verknüpfung der neuen Informationen mit dem Langzeitgedächtnis, indem Sie Ihr Publikum direkt ansprechen, das Vorwissen aktivieren und durch Fragen, Diskussionen oder Gruppenarbeiten zum Lernen anregen. Um noch einmal auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, Warum macht es also Sinn, dass Sie sich über den Medieneinsatz für Ihre Präsentation Gedanken machen? Weil es funktioniert. Berücksichtigen Sie die Multimedia-Prinzipien, steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Ziele für Ihre Präsentation erreichen.